Ja jetzt wir Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wird schon wieder kalt draußen, die Blätter fallen, es ist Herbst und äh, im Herbst gibt es äh, so verrückte Sachen wie zum Beispiel Halloween und da schnitzt man ja mal einen Kürbis und der verrückte Laden namens Netto, hoffentlich kriegt jetzt keinen ja verkauft ähm, Schnitzzeug für Kürbisse und zwar sieht das dann so aus und dazu verkauft dieser verrückte Supermarkt auch noch äh, Halloween Kürbisse und genau also dieses Schnittzeug ähm, jetzt muss ich lügen 9 Euro in etwa hat es hier kostet also nicht ganz 9 Euro 8 noch was ähm, ja ganz verrückte Teile 26 Stück und genau das wollen wir jetzt mal testen und äh, packen wir jetzt eben mal aus nach dem Intro Gehts weiter Achso so, äh, Kürbis ähm, ähm, jetzt bin ich natürlich wieder so aufgeregt so, Hier hinten steht nochmal drauf ja, Auf der Rückseite steht drauf was da alle drin ist Und äh, das gucken wir uns jetzt mal hier noch an und zwar ist da drin ja, ein Kürbislöffel, zwei Kürbissägen, zwei Dekospinnen, spinnen 1, 2, acht selbstleuchtende Zähne, ja, so drei verschiedene Varianten davon, sechs Vorlagen. Achso, hier sind die sechs Vorlagen, ja, so sehen sie aus dann. Ja, das wäre eine Vorlage, ja, ein Geist. Das freut mich aber nur, ob diese komischen lustigen Teile hier sind. Also, äh, das sind sieben Schablonen, die man einfach über, äh, auf den Kürbis übertragen kann und dann sich selber was ausdenken kann. So, und dann hat man hier hinten noch eine Beschreibung, wie man denn am besten vorgeht, um so einen Kürbis zu schnitzen. Und genau, äh, das machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, wie cool das denn funktioniert. So Leute, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Ähm, als allererstes müssen wir den Freund aushöhlen. Wie hüllt man den aus, ihn aus? Eben mal hier oben abschneiden, das ganze Zeug was drin ist rausholen. Ungefähr so 2 cm von der Schale sollen übrig bleiben, damit man hier zum Beispiel auch noch so einen Zahnrin stecken kann oder ein bisschen querschneiden, so dass man halt so einen Übergang hat zwischen hell und dunkel. Und wenn ihr jetzt hier, hier reinschneidet, dann möglichst nicht so weil sonst, kann der, sonst fällt der Deckel einfach rein, wenn ihr den dann wieder aufsetzen wollt, sondern halt so. Ich weiß es halt logisch, ich erkläre es trotzdem. Und noch eine Idee: äh, Schneidet irgendwo eine Kante drin, damit ihr immer ganz genau wisst, wie ihr den perfekt aufsetzen könnt. Ja, damit ihr immer einen Anhaltspunkt habt. Ach so, so muss ich den aufpacken. packen, okay? Das machen wir jetzt einmal. Eh also immer eh ausschneiden, immer eh aushöhlen und dann äh, Suchen wir uns äh, auch schon eine Schablone aus. Wie gesagt, eben mal den Deckel hier abgeschnitten. Ne, mit schräg. Ne, so dass er hier nicht rinfallen kann. Und wie gesagt habe, äh, nicht rund ausschneiden, sondern so eckig. Damit er hier, damit die ganz genau weißt, aha, so passt er genau ruf. Ja, ich kann jetzt unmöglich so ruf packen. Also kann ich schon, aber sieht halt doof aus. Äh, so, ja, wunderbar. So und ausgewühlt, hat sich echt gut machen lassen. Hier so ein bisschen Fussel, das, äh, das ist kein Problem wenn er denn da eine Kerze drin packt, dann sind die Fussels so ganz schnell weg. Ich ähm, habe das große Messer genommen, hat sich echt gut gemacht, dadurch dass es so geriffelt ist, wie eine Säge, ja, geriffelt. Äh, und der Löffel ist auch echt durchdacht, äh, dadurch dass man hier so eine Kanten hat, konnte man da so richtig eben mal am Rand lang schaben. So, jetzt, jetzt kommt der erste Spannende, das war ja bloß die Vorbereitung, ja. ich habe mich für total langweilig äh, den entschieden, weil ich möchte da die, diese Zähne möchte ich da mit einbauen und das geht bei den anderen ähm, Vorlagen nicht so gut, genau. So, also ich schneide jetzt eben mal aus hier, Das was schwarzes, wird ausgeschnitten und dann ich das auf den Kürbis, so wie es hier unten abgebildet ist. So, ich habe die Schablone jetzt ausgeschnitten und auf den Kürbis draufgeklebt. Das ist irgendwie nicht so cool, vielleicht ist der Kürbis noch zu klein, den ich genommen Aber jetzt müssen wir halt versuchen hier alles so ein bisschen ordnungsgemäß hier eben mal nachzeichnen, so alles. Also, die Nase wird auf jeden Fall cool, aber äh, mit dem Mund hier, also man kann ja hier schon sehen, das na ja, wird ein bisschen höher. Und hier bei den Augen, da werde ich hier in den Deckel mit drin sägen. Ja, genau, also ihn mal nachzeichnen. So, ihn mal nachgezeichnet. Äh, wie sollte auch anders sein, zwischendurch hat mein Stift aufgegeben. Ähm, ich empfehle euch, einen relativ dicken Stift zu nehmen, dann braucht das auch musst einmal nachzeichnen, da müsste auch nicht so genau sein äh, die genauen Sachen, also die feinen Sachen, die kommen dann später noch so wenn wir das dann äh, einmal nachgezeichnet haben, so ungefähr das ist ja auch nur eine Schablone, ne? das darf man nicht so eng sehen man könnte jetzt natürlich drüber rummeckern äh, das Ding ist viel zu groß, der Kürbis ist viel zu klein und alle doof, ne ne das ist nur Pi mal Daumen eine Hilfe ihr müsstet ja auch nicht nehmen ihr könnt ja einfach, wie ihr Bock habt Gesichtchen malen und dann ist das auch drauf. So sieht das jetzt aus. Jetzt schneiden wir das eben mal aus. Im Prinzip könnte man jetzt schon sagen, äh, fertig, gut ist, was soll's. Aber wir machen das jetzt noch ein bisschen schöner. Einmal äh, werden wir hier die Zähne, hier werden wir ein Stückchen Haut wegnehmen vom Zahn, sodass es aussieht wie ein Zahn. Dann packen wir diese Zähne, die da mit bei waren, die packen wir hier noch mit drin. so. Und äh, wir umranden ihn mal, ähm, alles was ausgeschnitten ist, wird eben mal so umrandet, damit man hier auch diesen, äh, meinen schönen Strich nicht mehr sieht, ja. Meinen schönen Kugelschreiber, beziehungsweise Filzstiftstrich. Genau, dann machen wir den jetzt mal ein bisschen schöner. Zack, und äh, schon ist er fertig. So also sieht er aus, wenn dann auch die Kerze drin ist und eben mal alles umrandet und die Zähne sind drin. Ähm, ich nehme mal an, wenn es dunkel ist, sieht es mit den Zähnen noch viel geiler aus, die sollten eigentlich leuchten, ähm, werden wir erst in der Nacht sehen können, so sieht er jetzt normal aus, ohne Licht. Der Set ist äh, eigentlich ganz geil, kann ich gar nicht meckern, die Schablonen sind okay, der Löffel hat mich überrascht und die beiden Messer haben mich überrascht, Echt gut. Kann ich gar nicht meckern, meckern. ich habe ja nichts andere genommen, um den hier zu machen. Für den Preis ähm, hat es sich doch äh, tatsächlich gelohnt, hm, ich sag mal 5 von 5 Sterne für dieses ähm, 24 jetzt muss ich lügen, Kürbisschnittset von Netto. Also, das haben wir hier unten in der Beschreibung. Ist natürlich auch wieder sind natürlich auch wieder geile Sachen zu sehen, im nächsten Video werde ich wieder irgendwas Neues testen, mal schauen. Ich habe bei Amazon schon mal was bestellt, was teurer ist als diese 8 Euro, 9 Euro, die man hier bei Netto bezahlt. Und dann wollen wir mal sehen, ich meine, da ist ja wohl nur Luft nach oben, oder? Jetzt das Wichtigste, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Schreibt einen geilen Kommentar und teilt dieses Video. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal, teilt dieses Video und schreibt einen coolen Kommentar. Also Leute, abonniert den Kanal, damit ihr hier kein äh, weiteres cooles Video verpasst. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao. Bis demnächst.